Die Finanzkrise vor zehn Jahren die steckt uns noch tief in den Knochen. Millionen von Menschen haben weltweit ihr Hab und Gut verloren. Die Initiative erhebt den Anspruch, die Finanzmarktstabilität und den Einlegerschutz zu verbessern. weil sich Banken verspekuliert haben und sich nicht mehr selber retten konnten. Die Initiative setzt bei verbreiteten Zweifeln an der Vertrauenswürdigkeit von Banken an. Geschäftsbanken soll die Schaffung von sogenanntem Buchgeld Künftig untersagt sein. Das wollen wir nie mehr sehen, meine Damen und Herren. Banken sollten strikte nur noch Geld verleihen dürfen, das sie von den Sparern von anderen Banken oder von der Schweizerischen Nationalbank in Form von Vollgeld zur Verfügung gestellt bekommen. Die Vollgeldinitiative würde Wohlstand anziehen, viele Denker anziehen und eine unglaubliche Chance für die Schweiz ermöglichen.